40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, Kingdom of God. Heute Tag Nummer 26. Today we have day 26. Und es geht um das Thema Abendmahl. And we have the theme, the Lord's Supper. Abendmahl und Reich Gottes gehören zusammen. Und wie das zusammenhängt, wollen wir zusammen lesen. And how this is we now read Jesus spricht in Lukas Kapitel 20. Jesus spricht in Lukas Kapitel 20. Mich hat herzlich verlangt, das Passalam mit euch zu essen. And ich leide, denn ich sage euch, Because I tell you, dass ich nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Take this and divide it among yourselves. Denn ich sage euch. For I say unto you, ich werde von nun an nicht mehr trinken. I will not drink. Von dem Gewächs des Weinstocks bis das Reich Gottes kommt. Und der Namenbrot dankte, brach es und gab ihnen und sprach und sie nahm Brot Das ist mein Leib. Is body, der für euch gegeben wird. Which is given for you. Dies tut zu meinem Gedächtnis. in remembrance of me. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach Likewise also the cup after supper saying, Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. This cup is the new testament in my blood. Das für euch vergossen wurde. Jesus erklärt hier deutlich, Jesus explains here clearly, dass das Reich Gottes und armen halt zusammengehören. That the kingdom of God and uh, and the lords supper go together. Bis das Reich Gottes kommt. Until the kingdom of God is coming. Und und warum gehört es zusammen? Why does it belong together? Was, was hat es für Zusammenhänge miteinander? What are the connections? Wir, wir erkennen hier, dass das Abendmahl, äh, das wir als Gemeinde nehmen, ne, hat was mit dem, einem Gedächtnismahl zu tun. Und wir erkennen, dass der Lord's Supper, den wir zusammen parteilen, mit dem Gedächtnismahl zu With a memory meal. Ja, wir sollen uns erinnern, immer wenn wir das Abendmahl nehmen. We und Jesus sagt hier, das ist der neue Bund in meinem Blut. And, uh, Jesus said, This is the new covenant in my blood. Jesus hat also gesagt, erinnert euch. Jesus said, remember. Aber gleichzeitig ist der neue Bund in meinem Blut. Uh, and at the same time there is the, the covenant. Of blood in, that Lord's supper. in diesem Moment, als Jesus dieses letzte Abendmahl genommen hat, hat er ein Blutsbund begonnen mit uns. He started a das ist der neue Bund in meinem Blut. Und das ist eine mächtige, hat eine mächtige Auswirkung in der Bibel. Beschäftige dich mit diesem neuen Bund in seinem Blut. Schon die erste Gemeinde. The first Wir lesen es in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Uh, Wir in Acts 2, 42. Er hat äh, Wert darauf gelegt auf, auf vier grundlegende Dinge. Uh, he really put on four very sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, Nummer 1. Uh, yeah, uh, mhm. Und sie waren in der Gemeinschaft. Und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie hatten also Gemeinschaft zusammen, die Lehre hatten sie zusammen, Gebete zusammen, aber auch Brechen des Brotes. Weil Jesus ihnen gesagt hat, das ist wichtig für die Gemeinde. Und diese vier Fundamente der Gemeinde sind wichtig für die Zukunft der Gemeinde. Also the the ich möchte dich ermutigen, dass du auch das Abendmahl auch in der Gemeinde nimmst. Die erste Gemeinde hat das gemacht. First Wir lesen in 1. Ja. Korinther Kapitel 11, in Corinthians, Vers, 11 we read Vers 23, Vers 23, und da steht drin, says, Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass, Lord, also you, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Jesus, in betrayed, oh, ähm, und als er dankte, äh, brach er es und sprach. And when he had given thanks he broke it and said, ist mein Leib der für euch gegeben ist. Take it. This is my body, which is broken for you. Dies tut zu meinem Gedächtnis. This me. Wir haben wieder. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Now, again, we, we, here, we Ebenso auch den Kelch nach dem Mal und sprach dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. After the same manner also he took the cup. When he had supped, saying, "This cup is the new testament in my blood." Dies tut so oft ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Denn so oft ihr dieses Brot erst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. For as often as ye eat this bread and drink this cup. Ye do show the Lord's death, till he Wer so unwürdig das Brot isst oder den Kelch trinkt, wird des Leibes, des Blutes des Herrn schuldig sein. Lord, Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. And and to himself, not the Lord's body. Mhm. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind schlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. We we wenn wir vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Weltgericht äh, verurteilt werden. Der Apostel Paulus erklärt hier, The Paul Wenn wir die, des, das Abendmahl nehmen, When we of the Lord's hat das was mit dem Gedächtnismahl zu tun? It is a meal. Und zweitens? And second, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. We are we are announcing the death of Jesus Christ until he comes back. Ist ein Verkündigungsmahl? Yeah, ist ein Gedächtnismahl oder ein Verkündigungsmahl? It is a memory meal and a und das ist der neue Bund in meinem Blut. And it's the new in his blood. Was ist geschehen am Kreuz? Was ist da geschehen durch diesen Bund? Was ist geschehen, wo Jesus sein Blut vergossen hat? Jesus Was verkündigen wir, bis er kommt? Und da gab es einen Tausch am Kreuz. There was an on the cross. Jesus nahm die Sünde, Nummer eins. Jesus Und gab uns seine Gerechtigkeit. And gave us his Nummer zwei, er trug unsere Krankheit. Second. Und gab uns seine Heilung. Nummer drei. Er, er hat die Strafe auf sich genommen. Damit wir durch seine Strafe Frieden bekommen. Jesus wurde arm um unseres Willen. Jesus became poor on our behalf. Damit wir um seine Armut reich werden können. We in, uh, Nummer 5. Er hat den Fluch auf sich genommen. Five, he took the curse upon damit wir durch seinen Fluch, damit wir diesen getragenen Fluch den Segen erben dürfen. So that his the curse, we can the Und Nummer 6 ist das Beste. Is best. Er schmeckte den Tod. He tasted death, Damit wir Leben haben dürfen. Das verkündigen wir mit dem Abendmahl. Das ist ein Verkündigungsmahl. It is a, it is a proclamation meal. Und jedes Mal, wenn du das Abendmahl zu dir nimmst, stimmst du mit dem gesamten Werk Jesu überein. Und du hast Teil am Werk und am Blute Jesu. Abendmahl bedeutet also Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und auch miteinander. And with each other. Ähm, da wir auch sein Leib sind. Because we are his body. Wir wollen noch eine Bibelstelle lesen in Johannes Kapitel 6. And we want to read another scripture in John 6. Vers 53. Uh, Verse 53. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Jesus them, verily, verily, you, blood, no in Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. For my flesh is meat and my blood is Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, Who uh, he that my flesh and my blood in, me and I in him. Ja, da bleibt in mir und ich in ihm. Das sagt Jesus. That's what Jesus says. Und ich möchte dich ermutigen. Lasst uns jeden Tag darüber nachdenken. Let us think about it. Every day, was für ein Sieg mit Jesus am Kreuz gemacht hat. What victory Jesus for us was, on the cross. was für ein Sieg durch das Blut Jesu geschehen ist. Was für einen starken Tausch geschehen ist. Und daran wollen wir uns erinnern mit dem Abendmahl. Und wir verkündigen dieses, den Sieg Jesu. Mit dem Abendmahl versetzt du dich in das Erlösungswerk Jesu. Und ich möchte dich ermutigen darin, dass du das voller Glauben tust. es hat eine Wirkung und ist wichtig für die weltweite Gemeinde und Reich Gottes und Abendmahl gehören zusammen und vergiss niemals, du bist höchst begünstigt, highly favored, tief geliebt loved und mächtig gesegnet. And blessed. Amen. Amen.